Hey Daniel. Hm. Weißt okay. du, wer dich vor einem Trupp bewahrt hat? Reggie. Nicht ganz, <lacht> nicht ganz, aber <lacht> vielleicht war es auch Reggie, vielleicht bin ich auch Reggie, ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich habe also mir gelobt, dass ich, du Reggie bist. Vielleicht bin ich weiß vielleicht bin ich auch nicht Reggie, aber auf jeden Fall ist mein Buddy Reggie gesagt. Oh, ja, oh, dann wir oh. weiter. <lacht> <lacht> oh, ich komm. Mhm. Ich, ich dachte, er sagt, my buddy is ready und nicht Reggie. Das habe ich nie rausgehört. Nein, was er, er sagt. sagt, my buddy is ready. Er sagt schon, my buddy is ready. Ach so, leuchter. Da, okay, dann ist es wohl von dir. <lacht> <lacht> so, was ist hier? Mister Container. Ich, glaub, das ich bin mir sicher. In, ja. nee, in, in, oh Gott. in Brinstar war doch einer. Beim mal Brain irgendwo. Brinster ist ein bisschen groß. Ja, nee, was war das? Ne, das war nicht Brinstar. Keine Ahnung, wo das war. Ganz am Anfang. Oh, das, das, bin, ist ne äh, äh, das ist eine Abkürzung zu. Das ist eine Abkürzung. Weißt du, wo wir sind? Ja, genau. Dieses Gebiet meine ich. Ja. Ganz rechts ist ein. Äh, wo wir noch nicht konnten. Entweder ein Energy Tank oder ein Mr. Container. Das müsste hier ja, sein. Nee, es ist ein Max-Raum nein, nein, nein, Ich weiß Ach nicht, ein weiter. Ich weiß nicht, ob das nur für hier, ob das hier schon war oder ob das, ähm, ob das nur im anderen Game war. In, im original Metroid 1. Das müsste dann hier sein, ja. Es müsste hier sein, ja. Auch in Metroid 1 so? Ja. ja. Also zumindest in Zero Mission, aber ich glaube auch in Metroid 1. So, ähm, wir haben vor, hier runter zu gehen. Mhm. Hier ist ein Sackgasse, habe ich recht. Ähm, ähm. Wir probieren es probieren, mal mit der Powerbombe. Mhm. Okay. Das, sieht, das ist komisch aus. Aber ich glaube, da fällt man nur rein. Nein, ich, ich erinnere mich an die Stelle. Ich glaube, da kann man tatsächlich lang. Aber es ist zu so seltsam mit dem Wallchamps. Gibt <lacht> es Sinn? Ich probier mal zu schießen. Nee. Hm. Da müsste man durchfallen. nehme ich an. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich, ich, ich weiß es nicht, ob man da durchfällt. Ich habe erst gar keine Ahnung. Egal, wir, wir gehen da lang, wo wir auf jeden Fall lang wollten. Ich dachte nur, das gäbe jetzt eine schöne Abkürzung, denn, aber nee. Naja, immer ein Energy Tank. <lacht> Diesmal ja. ging's schneller. Diesmal ging's schneller. Das, das stimmt, Daniel. Wie kommst du nur auf diese schlauen Worte? Komm, ich brauch noch einer. Ich weiß nicht. Wie viele braucht... Ich brauch hab da so ein Gefühl. und deine Gefühle. Was? Muss ich die vielleicht, <lacht> muss die vielleicht killen? Jetzt und dann? Goodbye, Miss Hals, Das war schön, euch gekannt zu haben. Ja. Die kann man ersetzen. <lacht> <lacht> ah nee, das Item, das Item, hab ich, das geholt? Ich glaube. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube glaub schon. Ja oder? doch, das haben wir ja. geholt. Ich habe okay. mir nicht sicher, ob das vielleicht in den Parts war, die wir gelöscht haben. Das kann sein. Aber wir müssen sogar, wir müssen mehr haben, als wir eigentlich hätten. Ja, wir haben auch, glaube ich, müssen Also abgesehen von den Haupt Items meine ich. Das sieht so weird aus. Ich weiß nicht wieso. Ach, komm, jetzt so, brauche ich gerne mal. Ich weiß nicht, ob wir unten an das Item kommen können. Aber wir werden es testen. Das sieht sick aus. Hm. So, hier könnten wir jetzt theoretisch lang... Muss ja nur gucken, was es genau ist. Ich weiß, es, ich weiß es ehrlich ich gesagt will, nicht mehr. Es kann sein, dass wir im ein paar da waren. Ich glaube, wir kamen hier nicht weiter, aber ich will es trotzdem mal probieren, ob es vielleicht geht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es hat uns irgendwas gefehlt. Ah, ja, uns hat das Item gefehlt. Wir kommen hier noch nicht weiter. Ja. Diese Sprünge. Was? Hast du die Alter. gesehen? Mhm. Na ja gut, der, der Raum. Aber noch später wichtig. Mm. Aber hey, dann, dann, dann kommt das Item lustig ja bald schon. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, als nächstes kommt tatsächlich ein Boss, bevor wir ein neues Item kriegen. Oh lol. Und es ist ein cooler Boss, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es gerade nicht. Und ich hoffe, ich komme noch nicht zu dem Boss hin, weil ich will, dass du den machst. Ernsthaft. Weil der ja der ist richtig cool. Darum. Ich finde, das muss man selbst erleben. Beziehungsweise ich vielleicht werde ich auch nichts sagen. Mal gucken. Äh wir wollen nach North here auf jeden Fall. Das war unser Plan. Mhm. Wir kommen da auch hin, hoffentlich. Lebend. <lacht> Lebend wäre ganz gut. Ne, das war noch nicht hier. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Na hier brauchte man also hier, mit hier brauchte man ja äh, super Messer als ich glaube bei irgendeinem konnte man durchfallen irgendwo von oben also man kann hier nicht weiter aber man kommt hier irgendwie hin eine Abkürzung ja hier hier ging's glaub, hier bestimmt hier ging's das da waren wir aber auch da war da war der crate ja. stimmt gehen wir nach Norwegen ja? Musik. <lacht> <lacht> ähm, ja, hier, hier haben wir einige Orte, wo wir noch nicht waren. Da ganz unten konnten wir ja nicht hin. Da hat uns aber auch das Item gefehlt. Ich Welches? Also ich weiß, ich bin mir relativ sicher, dass wir wirklich in Norfair weitermachen müssen. Was anderes gibt doch irgendwie keinen sinn also ich weiß äh, einen anderen ort wo wir also ich denke mal ich habe meinen Walk vor eigentlich müssten wir nach Norfair. deshalb glaube ich auch dass wir hier richtig sind auch wenn wir hier vor kurzem erst waren ich weiß nur ehrlich gesagt nicht wo gab es sicher irgendwo eine gelbe tür die wir nicht, äh, die wir nicht gesehen haben oder so keine ahnung weil ich hätte sonst als, als Überlegung gehabt, ähm. Hm. Irgendwie konnte man auch in den großen Modus schalten. Nein. Ich, <lacht> möchte, ich möchte nicht die Partie beenden. Ähm. Ich weiß es gerade nicht. Egal, wir müssen glaube ich auf jeden Fall hier weiter irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja. Alter, die Frame Drops, die kommen nicht von uns, glaube ich. Nee. Guck mal, ob wir das schnell rüberkommen, da wo die Lava mal gestiegen ist, wo wir den Speedbooster herbekommen haben. Hier steigt die Lava. Das war glaube ich auch beim ersten Mal so. Ich bin mir nicht sicher. Ja. <lacht> Plattforming FTW. Ein <lacht> Super Metroid. In Sieben Mission kann man bei sowas immer. Sehr Ich weiß, ich habe die Steuerung zu oft gelobt. Zoommisch hat auch eine gute Steuerung, das, das stimmt. Ähm. Oh, ich glaube hier oben gab es irgendwo was mit einer Powerbomb. Kann ich warte mal. Stimmt, da den einfrieren und dann. Mhm. Da ist er tot. Ähm <lacht> Hm. Irgendwie war da was. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob wir hier wirklich richtig sind. Also wir können jetzt mal zum Speedboost hingehen, das dauert halt lange. Das ist halt so die Sache. Gucken wir mal bestimmt. Das wird echt lange dauern. <lacht> oh Mann. Ich, ich, ich, werde mich beeilen, dass ich, dass es schneller geht. Versprochen, falls es geht, falls ich nicht sterbe. Falls ist gut. Falls. Ich mein, Je mehr Energy Tanks man hat, desto egaler wird es sein, wenn man getroffen wird. Ja. <lacht> das, das, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Sehr, sehr. Hast du recht. Nee. Ja? Da oben vielleicht? Überleg ich auch gerade. Nee. Das sah ja voll danach aus, dass da... Hm. Das, sieht, das sieht auch danach aus. Ja. Ich bin mir also echt sicher, dass wir eigentlich hier lang müssen. Von daher, hm. ich meine, ihr habt zwar direkt am Anfang beim Raumschiff gesehen, dass es, ein, dass es rechts was gibt, aber das haben wir eigentlich auch in den äh, ein paar versucht, die wir dann später gelöscht haben, löschen mussten. Ähm, da sind wir auch lang gegangen, da kamen wir dann nicht weiter. Deshalb sind wir dann am Ende hier gelandet. Genau. Beziehungsweise ha schauen, haben wir jetzt eigentlich auch nicht vor, dass wir da noch mal hingehen. Weil wir da zumindest damals nicht weiterkam So, jetzt müssen wir wieder im großen Raum sein. Will ich das probieren, darüber zu kommen? Ich meine, eigentlich haben wir nicht das Eis. Ich gehe jetzt erstmal zum Speed-Kram. Da müssen wir sowieso. Alles klar. Ich will wissen, ob es da noch weitergeht. Weil eben, als wir das erste Mal da waren, da konnten wir leider nicht alles anschauen, weil dann die Lava kam. Wow. Kann man hier vielleicht irgendwas machen? Oben bestimmt irgendwo. Oder? Okay, okay äh, ich weiß nicht, ob die Lava jetzt nochmal kommt. Nee. Oh, komm. komm schon so alter <lacht> oh gott oh gott eine frustrierende stelle ja ich will halt gucken ich will mich halt genau umgucken ob hier irgendwo was ist so wie hier halt ob da nicht vielleicht irgendwo was doch ist, sonst bin ich echt ein bisschen ratlos. Es, das sieht nicht gut aus. Hm. Hm. Wir könnten theoretisch auch mal pausieren, kurz die Aufnahme und dann einfach gleich weitermachen und nachgucken, wo ja. es wirklich weitergeht. Ja, das, das, das wäre sinnvoll. Wollen wir das machen? Ja. Ja, dann äh, hört ihr uns gleich wieder ab. Da sind wir wieder, Leute. Hm. Wir, wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Wir sind auch gar nicht so falsch. Ähm, aber doch auch irgendwie falsch. <lacht> ja, es, es wir werden schon sehen. Ja. Mal gucken, was wir noch in den letzten sieben, acht Minuten oder so in etwas schaffen. Ich finde super, dass, dass die Verbindung ein Balken ist. Oh Mann ey. Bei mir läuft's aber flüssig ziemlich. Ja, das wichtigste ist eigentlich nur, dass ich das dass, ist, dass, dass äh, wenn du spielst, ich eine gute Verbindung habe. Weil wenn ich spiele, habe ich immer ja keine Legs. <lacht> ich meine ich bin ja auch der der aufnimmt von daher ja ist das wichtig so wir haben nicht mehr viele leben deshalb pass ich auch mal Komfort. auf ja es kommt schon mal vor das man halt immer auf dem schirm haben das ist das ist ein guter rat daniel <lacht> Dankeschön. Ich glaube, du hättest nicht gemerkt. Hätt, um hätte Bus. ich es nicht gesagt äh, in, in der letzten Folge, dass du kurz vor dem Tod bist, hättest du es glaube ich auch nicht gemerkt. Ich hätte es sogar gemerkt. Was wissen wir jetzt an der Stelle? <lacht> Nichts. Vielleicht. Nee, ist vielleicht gut. die Wahrheit. Das heißt Reggie. oh, oh, die Wahrheit. <lacht> die tut weh. Warum sind hier so viele Gegner, hier? Frag sie doch. Nee, ich töte sie lieber, weil sie mir Energie geben. <lacht> Ach, soul for soul. Mhm. Gab es irgendwo einen Ort zum Aufheilen? Äh, da unten. Echt? Ich glaube auch ein container kannst du da aufheilen. Oder? Bin's? Ja doch, da, da links jetzt. Link hier? Hm, da ist doch was, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe keine Ahnung. Nee. Nein, nein. Nein. Okay, dann habe ich verwechselt mit einem anderen Gebiet. Äh... Hm. Ja, auf jeden Fall müssen wir hier lang. Ja, ist... okay, sehr gut. Ja. Und hier kriegen wir die Kartendaten. Und wir sehen... Ach du Scheiße. <lacht> ja. Wir sehen wie groß das Gebiet wirklich ist. Es ist ein bisschen größer. Das denkt wir halt nicht, ne? denke denkt man, die sind alle so klein und dann... nee die sind, die die sind, Sch die sind schon echt riesig teilweise. Ähm. Und hier müssen wir jetzt weiter. Ich hoffe, ich finde auch was zum Aufheilen bis dahin. Das dich doch hier an diese Stelle bestimmt. Yep. Aber ja, verwirrt, weil es auch nicht mal mit dem. Oh noch ja, geht. Weil jetzt. hier geht's weiter. Wir, ah, hatten ja, wir, noch, ja. wir hatten noch keine Powerbomben zum Zeitpunkt. Genau. Ich weiß nicht, ob es hier noch. Naja, ja. Nö. Diese Gegner machen viel zu viel Damage. Und die geben an sieht ja die ziehen glaube ich 50 äh, Leben ab für einen kleinen Treffer das ist echt ordentlich ah, wieder eine Gegner runtergefallen Treffer. ist ja oh man die Powerbomben sind so cool <lacht> ja die sind schon echt cool Ah, hier Space Pirates. Warum, warum sind hier Space Pirates? Ich habe keine Ahnung. Ah, die. Warte, ich weiß, was man eigentlich machen soll. Man soll ja eigentlich, ähm, hiermit töten. Ja, ja. <lacht> Tschüss. Okay, okay. Man kann ja erstmal in den Speicherraum gehen. Ja, das, das ist auch meine Idee. Das wäre ja eine gute Idee gewesen äh, Ist es sogar Und ähm, In den Speicherraum gehen ist immer eine gute Idee Ich habe nie dran gezweifelt Ja, ich auch nicht <lacht> So, ähm ja, Hier oben können wir mal angehen Ja, hier ist ein bisschen Lava Würde ich mal bauen? Ein bisschen Steigt hier auch an Nee. Ich glaube nicht. Nee, nee. Meistens bebt dann die Erde. Okay. Hier. Gucken wir mal, ob wir hier unten noch irgendwie weiterkommen. Ich habe Angst, ich weiß nicht, wenn man runterfällt, ob man da noch gut rauskommt. Da oben ist ein Missile-Container. Oh mein Gott. Ich das Gefühl dass hier vielleicht was ist der Tod <lacht> oh mein gott oh. oh mein gott man kommt da mal raus ja. also sehr gut raus das stimmt selbst wenn hm. ja. ich Jahr ja nicht schlimm wir haben gespeichert ich glaube den kleinen Raum können wir uns noch anschauen dann kann man auch den Part beenden ich würde nur gerne ein bisschen mehr Leben haben. Da unten ist auch was, aber ja, geh erstmal nach hinten. Ja, dann lass erstmal hier angehen. Oh, hier kann sich heilen. Das machen wir mal. Weg mhm. mit euch, bitte. <lacht> Oh, das, das funktioniert so gut hier Ja So, fast wieder voll Alter, haben wir viel Stuff? Ja, das, das stimmt Na ja, kommt schon Ich weiß nicht, ich glaube wir können noch ein paar Powerbomben tragen. Wir kriegen aber nur Leben. Ich glaube das ist okay. Also. <lacht> okay, das ist okay so. Äh, okay, man kann sich hier nicht anschauen. Wie viele wie viel man insgesamt hat. Öff. Oh, hier geht's auch noch lang. Da ja, gehen wir mal nach oben. Ah, hi! Was macht ihr denn wieder hier? Hm. die wollen sterben. Ja. Das können sie ruhig. Ich habe auch nichts dagegen. Ich auch nicht. Das ist, das ist das Gute daran, weißt du? Schade. Das wollte ich cool machen. Oh, Mann. <lacht> Weil hier in dem Ende Raum Ende. waren wir schon. Ah. Ah ja, jetzt... Eine Abkürzung. Okay, immerhin ist das jetzt auch mal gelöst. Ja. Yo, tschüss Leute. <lacht> schon euch gekannt zu haben. Oh. Ja, hier hätten wir natürlich no. auffallen können. Wow, das war jetzt nicht so. Okay, hier können wir nicht weiter. Okay, wir kriegen definitiv das Item. Ja, glaube ich auch. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir auch hier den Part. Ich denke, ich gehe noch zur Speicherstation. Alles klar, das ist eine gute Idee. Da wird sich mir Motor freuen. Ja. Ich würde sagen... Mann, das hast du gut gemacht. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich Miyamoto wäre. Ja, das war's von ja super SuperMetvoid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr auch wollt, dass Miyamoto äh, sagt, dass ihr es das gut gemacht habt, dann, dann liked. Weil dann sagt er das. Und ja. Mhm. Bis dann. Ciao.